Willkommen zurück zu Kirby's Dream Land 3. Und wir sind hier... Achso, wir sind hier wieder zurück in den Sad Canyon. Und hier mit Nago können wir diese coole oder auch ziemlich komische Ability ausführen. Im Moment mal, ist hier unten was? Aha. Uh, uh, Secret? Maybe. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Sterne. Die kann man sich mal gönnen, wenn man die Leben braucht. Ich meine... <lacht> Ihr wisst, ich brauch die neben überhaupt nicht, aber ich kann sie ja trotzdem mal mitnehmen. Und vielleicht finden wir hier einen anderen Buddy, ja. Äh, ups. X war das. Nehmen wir mal Rick. Warum nicht? Ja, du hast ein bisschen Staub in deinem Gesicht. <lacht> okay, ich muss auf jeden Fall mal gleich die... Äh, die Ability wechseln. Am besten mach ich jetzt schon mal. Aua. Die Dinger machen auch Damage. Ah, das ist blöd. Oh, ah, verdammt. Okay, einfach drüber springen. Warum habe ich jetzt eigentlich gewechselt? Das war eigentlich ziemlich dumm, weil... Mit Rick komme ich so schlechter durch als mit Nago. Nago hat mehr... Mobility. Dafür hat Rick aber die besseren Abilities. Okay, sage ich und jetzt kriege ich hier so eine... Ability, die nicht... meinen... Punkt. Wirklich... Fühlt aber als ob das hier runterkommt. Na gut, wir haben zumindest One-Up. Oh Gott, was ein Chaos, oder? Was ein Chaos, was? Was zum. Äh. Wie wär's, wenn wir mal. <lacht> Wie das aussieht. Äh. Nee, warte. Wie wär's, wenn wir mal so nach oben gehen? Ah ja, by the way. Hier, das ist die allerletzte Ability, die uns gefehlt hat. Die Ice-Ability. Was weiß nicht, ob wir die letztens auch schon hatten. Ich glaube, aber die kriegen wir gerade zum ersten Mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall... weiß nicht, wie ich wieder durchkomme. Äh, aber ich weiß, dass hier oben noch was war. Ah! Ernsthaft? Das ist alles genug für eine Maxi-Tomate? Und für ein bisschen... Ja, okay. Ich dachte, hier wäre noch was Wichtigeres. Aber scheinbar... Nee, ich verschwinde mal bitte. Ah, nee, die Ability hatten wir schon mal. Nee, jetzt kann ich mich dran erinnern. Sorry. Zum und dachte ich gerade, wir kriegen zum ersten Mal die schnee -Ability. Äh, ja, yeah, whatever. Wird das jetzt, äh, Indiana Jones? Ja, wird es. Oh, verdammt! Weg hey, mit euch! Oder so. Ja, ich hätte bei Nago bleiben sollen. Mit Rick ist das nicht so gut. Ach, Achtung, hier sind überall Gegner am Boden die nur auch offscreen treffend kann. Und ja, sind noch mehr. Du, du, du, du, du, du, du, du. Aua! Verschwindet. Äh äh äh, äh ich gehe mal rein. Huh. Hallo ChuChu. Jeden Charakter könnte ich noch besser gebrauchen als Rick. Sorry, man! <lacht> Wie das aussieht. Chuchu klaut einfach das Eis aus Kirbys Mund und dann schmeißt es das wild umher. Okay. Aua. Sieht lustig aus. Generell sieht ja niemals in dem Spiel lustig aus, aber ich, war, ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben, dass das hier aussieht, lass mich. Oh, das war das war keine Tür. Oh, wieder keine Tür. Nein, ich brauche das. Danke. Ah, Aua. Ah, da. Hä, ich hab doch gedrückt. Was zum Teufel, ich hab gedrückt. Äh, kann ich dich haben? Komm, komm, komm, komm her. Danke. LOL! <lacht> Stimmt, da war ja was. Die Animation, wie das aussieht. Ich finde das so lustig. Äh, will ich da rein? Will ich mich umschauen? Ah, hier kann ich rein. Theoretisch. Oder auch nicht. Hä? Achso, ich muss gedrückt halten. Also... Ich weiß, ich nehme heute viel Zeit, aber das ist dann nun mal so, das müsst ihr halt nun mal akzeptieren. Spiel ist halt kein Spiel, wo ich mich schnell rumbewegen kann. Und wisst ihr was, ich gehe jetzt mal hier durch, Wir wissen, was hier ist. Abilities! Damit können wir Laser schießen. Hier sieht Feuer aus, also das war der heiße verloren, genau. Eis mit ihr, hatten wir auch gerade... Spikes Schießt sie ein bisschen Und Stone Schmeißt sie Kirby so rum Ja, ja haben wir die meisten Abilities Nicht alle, aber die meisten Wollen wir jetzt wieder reingehen, können wir uns wieder entscheiden Genau äh, Ich nehme mal Welche Abilities mag ich am meisten? Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal Elektro Obwohl da oben wollte man Spiker. Spike haben. Ach, was auch immer, komm, die brauche ich jetzt nicht, die Dinger, oder? Oder? Ich komme da gleich hoch Hallo? Ja, okay, ich kann hier hochklettern, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Tatsache, ich komme hier mit Elektro gar nicht hoch. Ja gut, wisst ihr was? Dann nehme ich halt äh, den Besen mit. Dann komm mal her. Mit dem fliege ich dann einfach hier hoch. Was auch immer. Und da, da, da, da. Aufpassen, da will ich gerne durch. Weil ich habe Durst. Wow, nur so wenig. Aber oh, Bumerang kann ich mir eigentlich holen, ne? Ich wette, Bumerang ist sehr gut mit dir. Oder? Ach, das war das. Ach nee, das war nicht gut. Verdammt! Das war ja gar nicht gut. Oder brauchen wir hier Bumerang? Komm ich hoch! Das einzige, was nervig ist mit Chuchu, ist springen. Wie ihr gerade gesehen habt. Und scheinbar brauche ich die Ability, um hier durchzukommen. Weiß nicht, warum man eine Ability so aufzwingen muss. Aua! Aber ist dann halt so. Ich glaube da rechts ist einfach nur der gleiche Weg. Du, du, du, du, du, du, du, du. Was ist das für ein Gegner? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Aber wie gut funktioniert die Ability? Na, naja. Manchmal trifft man seine Gegner. Wenn man direkt neben und dran ist, neben dem Gegner, dann trifft man eigentlich, aber ansonsten ist es nicht so einfach zu treffen. Wo muss ich eigentlich lang? Achso, ich muss da oben kleben. Oder? Vielleicht muss man hier sogar mit Chuchu durch. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch ehrlich nicht... ...sagen. Äh, äh, äh, aber ich habe jetzt. Boah, das ist wirklich ein super nerviges Level. Es tut mir leid, dass die ganze Folge nur dieses Level ist, aber... Ich kann auch nicht schneller rennen. Ich kann ja nicht auf mal zwei Geschwindigkeit setzen. Und verdammt, wieso spawnt da mal neue Gegner? Ich muss mich jetzt eigentlich killen lassen, weil was anderes... Geht ja nicht, wenn der ganze neue Gegner spawnt, und jetzt war da keiner. Schön. Aber hier sind noch so viele. Und die Dinger verstehe ich nicht. Aber die sterben jetzt, okay. Oh, oh mein Gott! Verschwindet! Nein! Ach, komm! So, ich spiele einfach mit ganz normal Kirby, weil die anderen habe ich leider alle verloren. Hey! Kein Problem, dann sind wir denen wieder. Langsam werden die Level aber auch schwieriger, wie man merkt. Langsam wird es nicht mehr so easy. Was habe ich die Challenge? Mir fällt erst jetzt auf, dass wir die Challenge noch gar nicht gemacht haben vor diesem Level. Aber ich habe noch gar keinen Sound gehört, oder? Habe ich den überhört, weil ich so konzentriert war, nicht zu sterben? Oh. Oh, das ist eine Freundin von Chuchu und wir haben leider Chuchu nicht mitgebracht. Na gut, ich hätte es ja fast geschafft. Ich werde es ganz kurz nachholen. Wir sehen uns gleich wieder. So schwer, so schwer kann das doch nicht sein, oder? Oder? Okay, es war schwerer als gedacht, aber ich habe es geschafft. und ja, Jetzt ist sie glücklich. Yay, beste Freunde, oder wie sowas? Woo, yay, danke, tschüss. Okay, ich habe schon zu viel Zeit verschwendet für dieses eine Level hier, war wahrscheinlich das längste bisher, weil einfach so langsam ist. Dafür sehen wir jetzt was cooles und zwar Rob, den die meisten wahrscheinlich aus Super Smash Bros. kennen, der aber eigentlich aus Stack Up und vor allem Gyromite kam. Ja, bekannt ist, von da, von, von da kam er halt. Beziehungsweise in den Spielen selber war er nie drin, äh, den musste man benutzen um überhaupt die Spiele zu spielen, denn er war wie so ein kleiner so ein kleiner Spielzeug roboter den man an dem NDS damals anschließen konnte. Und dann hat er da so seine Disks gehabt. Und ja, dann konnte der irgendwie in den Spielen... konnte irgendwie das Spiel irgendwie mit dem Roboter sprechen. Irgendwie so Befehle erteilen, irgendwie Bildschirm flackert und dann... Verdammt, nein! Oh, ich hab so viel geredet, ich hab gar nicht auf das Gameplay aufgepasst. Verdammt! Wartet kurz. Genau, was ich sagen wollte: Rob konnte ja irgendwie mit dem Spiel interagieren. Aber du könntest auch eigentlich basically den zweiten Controller anschließen und selber spielen. Aber hey! Es war auf jeden Fall erfolgreich, um den NES ein bisschen mehr zu verkaufen. Also, Rob hat auf jeden Fall ein bisschen gecarried, muss man sagen. Einfach nur, weil Rob cool aussah. Das war so ziemlich das Point. Das war ein cooler Spielzeugroboter. gewandelt mit einem kostenlosen Videospiel. Und äh, Einer Konsole, I guess. Ähm, ich habe nur Rob Amiibo. Weil ich finde Rob ziemlich cool. Ich finde den Spielzeugroboter nicht so cool. Also mit LDS, hätte ich mir den nicht geholt. Was ist denn jetzt hier? Oh! Oh, oh, okay. Oh! Ich glaube, ich weiß sogar, was das hier ist. Okay, da darf ich nicht runterfahren zu sterben. Wir brauchen hier eine Stone Ability, okay. Äh, jetzt muss ich ein bisschen weniger reden. Genau. Ja, okay. Das ist so, wie ich es dachte. Das ist das Level. Das ist nämlich das Level, wo wir jetzt Rob bauen werden. Ja. Ich habe euch ja schon ein bisschen über ihn erzählt. Ihr habt ja schon gesehen, wie er jetzt vom Kopf aus aussieht. Ansonsten, wenn ihr schon mal Smash Bros gespielt habt, in den meisten Teilen gibt ihn, dann wisst ihr ja selber auch, wie er ganz Körper aussieht, sage ich mal. Wirklich lang. Okay, das war falsch, ich guess. Links. Nein? Äh, rechts? Nein? Was? Ich verstehe gar nichts. Was? Wieso? Ah, deswegen. Du bist ein Gegner. Das war Mitte. Re Wie? Was? Was? Kann ich nochmal mal rein? Okay, ich darf es nochmal versuchen. Okay. Äh, Mitte? Ich, ich, ich weiß es nicht, Leute. Ich, ich hab keine Ahnung. Äh, ich mache nochmal das Gleiche, was ich vorhin gemacht habe. Mitte, links, rechts und dann nochmal. Äh, Mitte? Oder so? Äh, dann links? komme ich denn durch die Mitte durch, wenn da ein Gegner ist? What? Das verstehe ich jetzt leider nicht. Äh, dann muss ich es vielleicht anders machen. Dann gibt es da bestimmt eine Reihenfolge für. Ich weiß aber leider nicht, was die Reihenfolge ist. Ich probiere jetzt nochmal irgendwas aus. Und wenn das nicht funktioniert, gucke ich nach, weil... Pff, soll ich das wissen? Gibt es hier irgendwo an der Wand so einen Code? Den ich mir merken muss? Nee. Nee, den nee, gibt es nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber hier, schaut mal. Ja, verdammt. Hier ist keine Tür. Hier komme ich nicht durch. Hier gibt's nichts. Dann muss ich doch hier lang. Ja, hä? Hä? Okay, ich lasse das mal für später. Lass uns erstmal einen anderen Raum machen. Weil hier gibt es ja noch in ganz vielen verschiedenen Richtungen Räume. Ich mach das gleich. Ich guck das gleich nach. Aua! Okay, die geben mir nur Fegen. Aber was sind so coole Gegner. Die haben alle eine andere Ability. Oh, der hat Stein. Stein brauchen wir. Das ist gut. Okay, da. Ist der Raum nur für. Wissen schon? Für die Ability? Und wo mich die links und rechts hin? Oh! Oh, zu euch. Äh, pff, ja, keine Ahnung. Pitch, komm du mal her. Ich habe keine Ahnung, welchen ich hier gebrauchen könnte. Sind die noch die anderen Be beiden drei? Okay, also in diesem Level kann ich alle Begleiter holen. Gui gibt's natürlich auch, aber den brauchen wir gerade nicht. Den benutze ich dann beim Boss. Okay... Ja, das ist wirklich... Okay, der, der Raum hier ist wirklich einfach, um alles zu zeigen, was das Spiel zu bieten hat. Alle Abilities und alle Partner. Okay, das ist cool. Das ist mir noch sehr nützlich. So, mit der Stone Ability machen wir Bonk. Damit sollten wir jetzt hoffentlich hier durchkommen können. Äh, stopp, stopp, stopp! Ich hab Stopp gesagt, aber er wollte nicht. Okay, ich habe mir jetzt mal einen Guide angeschaut, wie man es am besten macht. Also, wir haben hier die Stone Ability, wollen sehr vorsichtig sein. So, und machen das hier kaputt. Ja, das haben wir kaputt gemacht. Wir nehmen dich. Und... Moment... Ich muss da durchkommen. Ich glaube, das geht nur mit Kirby. Warum wir das da unten kaputt machen, ist, damit der Animal Body da drunter fliegen kann. In dem Fall ist es, glaube ich, mit ihm am besten. Wie gesagt, ich habe einen kleinen Guide, mit dem ich das jetzt mache. Und den befolge ich jetzt. Den könnt ihr jetzt auch bei mir abschauen. So, nämlich mit Q kommen wir jetzt hier durch. Denn er sollte schnell genug sein. Genau, jetzt ist er schnell genug. Ich war nicht richtig drauf auf dem Block. So, und damit haben wir... Ich habe jetzt nicht genau gedacht, was das war. Vielleicht seine Beine, vielleicht seine Arme. Aber ja, wie gesagt, wir bauen ja den Rob zusammen. Und ich glaube, ich brauche ich nicht mehr. Ich glaube, den brauchte ich nur für diesen Raum. So, um zu wissen, welche Reihenfolge man gehen soll. In dem oben links Weg. In der Tür dort oben links. Das ist ziemlich lustig, weil... Um das herauszufinden, brauchen wir... Das gleiche, was es damals auch schon in ähm, Kirby's Streamland 2 gab. Und zwar Kain und seine Glühbirne. Ob das glaubt oder nicht? Das gleiche haben sie hier nochmal gemacht, den gleichen Trick. Ja, und ich hätte es nicht gewusst, wenn ich es nicht nachgeschaut hätte. So, ich glaube, du machst Elektrik. Ja, du machst Electric mach Wer sind die hier überhaupt, die Gegner? Ich habe die noch nie irgendwo gesehen. Na gut. So. Jetzt können wir wissen, ob wir lang müssen. Hier müssen wir lang. Und als nächstes. Ich spring so langsam. Als nächstes links. Also Mitte, links. Das ihr braucht ihr übrigens gar nicht. Also falls ihr jetzt einfach mal ein Video schaut, wisst ihr einfach jetzt die Reihenfolge. Mitte, links, rechts. Und Mitte, links, rechts, links. Und zu guter Letzt.. Oder nicht letzt, Mitte nochmal. Doch, zu guter Letzt. Okay, wenn da in der Mitte der Gegner ist, hab ich das falsch gemacht. Ansonsten kriegen wir hier jetzt einen Unterkörper. Und hier können wir übrigens nicht durchfallen, falls ihr es nicht gemerkt habt. So, aber durch die anderen Türen sind wir noch gar nicht durchgegangen. Und das werden wir jetzt mal tun. Dafür gehe ich jetzt am besten mal raus aus ihm, weil ich weiß nicht, ob ich ihn brauche. Ich glaube aber nicht. Ich gehe mal als nächstes nach oben. Was gibt's hier oben? Oh. Ja, die, die Plattformen. Oh, wahrscheinlich muss ich hier gleich wieder runterrennen, oder? Und dann schnell, bevor mich der, der Bildschirm zerquetscht oder so, weil ich zu langsam bin. Und warum geht die Kamera so weit nach links? Na gut. Genau, hier ist ein Kopf. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich schnell nach unten, oder? Ja. Deshalb ist ja auch überall dieser rote Boden, durch den wir nicht durchfallen können. Aber, falls euch so ein bisschen das Deld gemerkt habt ist das hier easy kein Problem so drei Teile haben wir ein zwei oder so fehlen noch ähm, ich mache mal als nächstes oben rechts warum nicht die Reihenfolge ist komplett egal die Reihenfolge ist komplett egal Und was ist das hier für ein Raum ist das wieder so ein trial and error ja ist es aber ich glaube hierfür gibt es keinen Guide hier habe ich nichts gesehen Okay, verschiedene Abilities, äh, die ich jetzt auch brauche. Okay, komm mal her. Einen von dem brauche ich schon mal. Den Katar. Ah, hier brauche ich den Begleiter, weil seht ihr, ich kann das nicht kaputt machen. Obwohl eventuell komme ich hier hoch. Ah, das kriege ich noch hin. Okay, Moment. Eventuell ist es doch noch möglich. Ähm, uh, du einfach nur wieder zurückgehen. Oh lol, was? Kirby kann während er es trägt einfach schon angreifen? Okay, das wusste ich gar nicht. Ich versuch's mal mit. Verdammt, nee, das wird nicht funktionieren mit dem. Das wird aber funktionieren, weiß ich. Bam! Genau so. Ähm. Aha? Stachel. Aber was hat denn der andere Achso, Achso, das Eis. Ja gut, ich kann beide öffnen halt, ne? Ähm. Aua. Wieso habe ich jetzt das? Okay, dann muss es jetzt mit dem hier gehen. Mit dem sollte es aber gehen, weil ich ja... Ähm... Ernsthaft? Das geht nicht? Wirklich nicht? Nö. Okay, dann habe ich jetzt wohl versaut. Was zum Teufel What? okay ich gucke das mal ganz kurz nach oh was da geht das so kaputt okay Kirby kann das auch einfach allein ich glaube dass man soll hier eigentlich mit einem animal buddy durch aber wir kriegen es auch ohnehin das war jetzt überraschend tatsächlich okay damit sind nur noch zwei wege zur Verfügung rechts und unten rechts und ich mache jetzt erstmal unten rechts, denn ich weiß schon, was rechts passiert. Gut, dass ich es nämlich jetzt weiß und dass ich aus schon gemacht habe, denn rechts ist schon das Ende des Levels. Da komme ich nicht mehr zurück. Und das hier? Ist ja irgendwas unten oder stirb ich da? Okay. Plattform überall, die sich komisch wackeln. So Kreise. Oh, hier brauchen wir wieder einen Animal Buddy, der hier durchfliegen kann. Ich weiß nicht, ob das so einfach nehmen kann. Ich werde es noch mal mit ihm ausprobieren, aber ich weiß es nicht. Lasst es uns mal ausprobieren. Aber ich wüsste nicht, warum das jetzt nicht klappen sollte. Oh, okay, man braucht hier kein, weil das ist hier unter Wasser. Das ist tatsächlich nicht in der Luft, das ist unter Wasser. Hätte man noch den bubbles sehen können. Okay, aber wie komme ich denn? Ach so, deshalb ist es ja auch so komisch aufgebaut. Wie komme ich denn mit mit, mit kein hier drüber? Hm? Okay, ich habe es tatsächlich jetzt herausgefunden und zwar kann man mit der mit dem Fallschirm gleiten. Und so kommt man hier drüber. Also da habe ich jetzt auch ein bisschen gebraucht, ein bisschen Try and Error. Aber okay. Und jetzt sagt mir bitte, es war der Richtige. Ja, es war der Richtige. Und mit dem Sound dun dun dun dun, heißt das, wir haben alle Rob-Teile überlänge an Folge wahrscheinlich gerade. Leider können wir doch nicht heute den Boss machen. Es tut mir leid, die letzten beiden Level. Das Level und das letzte Level, die waren so extrem lang. Was soll's? Haben wir halt was episches für die nächste Folge. Außerdem, noch nicht abschalten. Uh, what the? Was sind die denn für welche? Uh, uh, die wollen mich ablecken. Wir wollen jetzt noch Rob zusammenbauen und ihr wollt doch bestimmt sehen, wie Rob dann aussieht, oder? Oh, verdammt. Okay, ich, ich schätze, kein darf leider nicht mitkommen. Keine Fische erlaubt. Wie ihr sehen könnt. Dann lass mich aber jetzt bitte schnell durch. Ich wasche einfach durch. Ist mir egal, ist mir egal. So. Wir robben sehen. Immer noch nicht vorbei, das Level. What? Also, wir gehen erstmal hier raus. Aus der Pyramide. Aus diesem grausamen Level. Und. <lacht> nee, Kanonenkugeln wollen wir nicht essen. Weiß gar nicht, schmeckt glaube ich nicht so gut. Die kannst du lieber als äh, Bowlingkugel benutzen, als als, äh, als Futter. Aber wie auch immer. Wir wollen hier mir wirklich noch die letzten paar Taler rausnehmen. Weil das ein Arcade-Spiel hier wäre. Verdammt! Egal, was auch immer. Was auch immer. So, Rob ist fertig aufgebaut. Und da seht ihr ihn den äh, Professor aus ähm, Jaromite. Man musste mit ihm zusammenarbeiten und mit Rob zusammenarbeiten. Und ja. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, in der nächsten Folge wird es nochmal richtig episch. Wir besiegen den Boss und erreichen eine neue Welt. Seid gespannt.